Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy, ja beim letzten Mal haben wir die wunderbare gefährliche Falle in der Sandinsel Galaxie abgeschlossen und eigentlich wollte ich jetzt direkt zum Bowser gehen, aber da ist ein roter Komet auf Anflug und ich denke den machen wir doch als erstes, den Bowser schaffen wir sowieso heute, das ist, das ist keine Frage, das ist klar, dass das klappen wird. Deshalb schauen wir mal, Zeitangriff jenseits des Reibsands. Oh ja, dürfen wir wieder die Mission machen. Ich glaube, die haben wir ja letztes, ne letzten, im letzten Part haben wir sie gemacht und im vorletzten Part wollten wir sie machen. Aber da haben wir dann aus Versehen den Gumeluma in dieser Mission gemacht, um den geheimen Stern zu finden. So, viereinhalb Minuten, ja, das, das, das ist schon möglich, das ist keine Möglichkeit. Wow, warum hat, warum hat das nicht geklappt? Muss ich verstehen. Schauen wir uns auf jeden Fall mal hier die Sternteile, weil Sternteile kann man immer gebrauchen. Na komm. Wow. Alter, was war das für ein cooler Sprung? Mario hat sich ja in der Luft noch mal so gedreht. Also er hat nochmal eine kleine Drehung gemacht irgendwie, als er drauf gesprungen ist. Nice auf jeden Fall. Ja, ähm, den Sechs Lebens brauche ich glaube ich nicht, weil naja, ähm, ist jetzt eigentlich egal, brauche ich nicht. Oh ja, das könnte jetzt tatsächlich äh, ein Problem werden, weil naja, die sechs, äh, die fünf Sternteile da fest zu sammeln ist gar nicht so einfach, würde ich mal so behaupten. So. Das habe ich schon mal. Dumm. Oh, yeah. So, weg. D hm, hm, hm, hm. Ähm. Da. So. Hm, hm. Äh, wo ist der... Da ist die Truhe. Da ist die Truhe. So. Oh, wow, wir haben noch knapp drei Minuten. Ähm, oh mein Gott, bitte nicht. Das hätte ich jetzt noch einmal komplett rumgemusst. So, jetzt ganz, ganz schnell, bitte. Und äh, wir gehen jetzt einfach hier lang, weil das ist schon ein bisschen schneller, glaube ich. Beim letzten Mal sind wir den anderen Weg gegangen. von nehmen wir den Weg jetzt. Ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen schneller tatsächlich, glaube ich. Oder? Nee, ich glaube, man ist woanders rausgekommen. Ja, hier mussten wir... Okay. Ich glaube, es ist schneller, wenn man den anderen Weg nimmt, tatsächlich. Weil da muss man hier nicht lang. Oh ja, da warte ich jetzt lieber, bevor ich reinfalle in den Sand, weil dann ist die Mission eh vorbei. Oh mein Gott, der hat keinen Weitsprung gemacht. Mario. Ja, hier bin ich schon rausgekommen. Also, es wäre schon gewesen, hätte ich den anderen Weg genommen und hätte dafür dann im Bonusraum nichts gemacht. So, aber die ganzen Gegner sind weg. Das ist tatsächlich sehr hilfreich. Das spart nämlich ordentlich Zeit. Na komm, hoch mit dir, Mario. So, 1,30 haben wir. Das sollte möglich sein. So, diesmal mache ich das nicht. Diesmal passe ich auf und gehe nicht mit dem Weitsprung in das Ding rein. Während ich die Seiten wechsel und damit die Gravitation ändere. Das war im letzten Mal schon nicht gut gegangen. Ähm, so. Steuerung. Oh, ein schöner Dreisprung. Ja, aber kein Problem. Kein Problem, da hatten wir noch echt viel Zeit eigentlich übrig. Aber wenn weiter versucht, hätte es glaube ich nicht mehr gereicht. Von daher. Ja, das, das ist schon eng. Das muss man direkt am Anfang eigentlich schaffen. So. jetzt haben wir. Jetzt können wir aber glaube ich auch wirklich zu Bowser gehen. Na komm. Das ist mit der. Die Sensorleiste ist manchmal ein bisschen. Die bin manchmal ein bisschen. Jetzt geht's wieder. Muss man nicht ganz verstehen. Ähm ja gut, sind wir fertig. Also schaut einfach mal, wie viele Sterne es gibt. Hier gibt es sechs Sterne und es, ihr seht, es ist immer noch keine Krone da. Das heißt, es gibt immer noch Sterne in der Galaxie. Ja und da sind wir in der dunklen Materiefabrik von Bowser. Das wird jetzt mega nice werden die Pläne des Cooper Königs, oh ja, die gilt es zu verhindern tatsächlich. Und hier haben wir sehr viel mit Gravitation zu tun, mit, Gra mit verschiedenen Gravitationsrichtungen. Ah ja, wir haben wieder die wunderbare Bowser Musik. Leider gibt es die wirklich nur in den Bowser leveln wo man gegen Bowser selbst kämpft, glaube ich. Und ich, ich glaube, das sind tatsächlich dann auch nur drei Level und wir sind jetzt im zweiten davon. Hm. Du, du, du, du, du. Ist... Nee, das ist ein etwas anderer Remix als beim letzten Mal, oder? Ich glaube schon. Ah, verdammt, da komme ich nicht hoch. Ähm Klappt das? Oh, shit. Ähm, kommt man da auch irgendwie wieder Weg Also hier muss ich Einfach rauf oder was Na ja, Schade ich dachte ich könnte es cooler machen Jetzt habe ich schon viel Zeit vergeudet <lacht> Na gut Passiert Wart mal Kann man da hoch? Au, oh, ich wusste nicht, dass er hin kann. Hier bin ich noch nie lang gegangen. Ich bin hier noch nie lang gegangen. Ich weiß ganz genau, dass mir das, dass das neu ist für mich. Okay, höher geht's nicht. Schade. Hätte ja sein können. Na gut, gehen wir weiter. Dun, oh yeah. Oh, jetzt haben wir hier Böden, die äh, so ein bisschen. wo man durchfallen kann und die bewegen sich. Das ist verdammt interessant tatsächlich. Was hast du zu sagen? Durch den Einfluss der dunklen Materie sind hier und da Löcher am Boden. Pass auf, plötzlich erscheinende. Äh, pass auf, plötzlich erscheinende Löcher auf. Sonst geht es ins Nichts. Oh ja. Ja, und die hier töten uns aber tatsächlich. Von daher sollten wir da aufpassen und die nicht berühren weil sonst goodbye Mario das war's wohl mit deiner deinem Versuch die Prinzessin zu retten aber das wollen wir ja nicht von daher passen wir da ganz gut auf was macht ihr da boah das hat das war gerade eine kleine schreck ist schrecksekunde Oh mein Gott, das war verdammt eng, aber ich wollte unbedingt noch da mitkommen. Du, du, du, du, du. Hm. Ja, schwer ist das jetzt nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Musik ein bisschen langsamer ist als äh, beim richtigen Bowser, oder? Ach, vielleicht, wenn überhaupt, nur minimal, wirklich minimal, nur langsamer. Aber ich mochte die Mission die Version aus dem ersten Bowser-Kampf im Badezimmer deutlich mehr. Das war besser. So Bowser, wo wartest du denn jetzt? Okay, da oben ist tatsächlich nichts. Okay, schade. Uh, wir sind bei Bowser angekommen hier im Moment. Nehmen die Treppe hier. Ja, die guten Treppen. Wir kriegen sechs Lebenpilz, also ja, wir sind bei Bowser jetzt. Vielen Dank. Ja, wir helfen dir. Keine Sorge. So, Bowser, wo bist du? Ach, Schmeißfliege, bist du auch schon da? Du bist wahrlich würdig, mein Erstfeind zu sein, Mario. Auch hier endet dein Dasein als mein Erstfeind. Wow, das ist, das ist eine Kampfansage. Bist du sicher, dass das was wird? Oh, jetzt macht er hier Elektrowellen. Hat er die beim ersten Mal gemacht? Ich weiß nicht, auf jeden Fall macht er jetzt coole äh, Drehwirbelattacken, wie wir sie auch machen, mit... Hilfe von... Ach verdammt, das war nix. Wir müssen wieder am Schwanz treffen. Selbes Prinzip wie beim ersten Mal. Oh verdammt, äh, komm schon. Was? Der ist irgendwie da drüber geglitscht. Bam. Das war knapp, der wäre beinahe wieder aufgestanden. Oh, jetzt wirft er uns ab mit einem riesigen Feuerballhagel. Das gefällt mir nicht. Na komm, Bowser. Oh mein Gott, au, das, das hat ein bisschen wehgetan. Lass das mal. Was machst du denn? Okay, der, macht die, der will die Moose nicht so richtig machen. Oh ja, jetzt! Bam. Nein! Es hat so knapp nicht gereicht. Komm noch mal. Ja, natürlich hört er jetzt auf. Verdammt, ey. Komm, Bowser. Stell dich nicht so an. Ah! Gut, dann gehe ich halt weiter. Der will nicht. Was ist nur los mit dir, Bowser? Und bam! Viel Spaß in der Lava. Und weg mit dir. Schlagen wir dich herum mit deinem schildgrünen Panzer. Oh, jetzt wird er richtig Akku. Wir haben ihn jetzt auch schon zweimal reingehauen in die Lava und oh nein, ich wollte mir eine Münze, ich war auf der Suche nach einer Münze für ein weiteres Leben damit ich meinen Six Leben Lebenpilz auffüllen kann, jetzt ist er weg Au Okay Geh weg Wow Lass mich, lass mich in Ruhe Alter Das ist schild auch nicht, oder? Komm schon! Bam! Alter, die Musik! Sie ist total krass! Mhm. Die Musik geht halt richtig hart ab! Und komm her, Bowser! Bam! Gäb's jetzt endlich auf! du bist wahrlich würdig, mein Erzfeind zu sein. Doch genau des Lobs. Während wir uns hier amüsieren, schreibt mein Plan seiner Veränderung entgegen. Ja, aber schade, Mario. Ja, und er hat sich wieder verkrochen. Das ist langweilig, Bowser. Gib doch endlich auf. Stell, stell dich wie eine richtige äh, Echse. Na, ah, toll. Egal, schnappen wir uns den großen Stern, den vierten inzwischen. Oder den fünften? Nee, jetzt müsste der fünfte sein. Ich meine, wir haben einen aus der allerersten Mission und dann noch mal aus jeder Kuppel einen. Bisher. Es müssten fünf sein. Und jetzt können wir nach oben in die Sternenwarte und zwar dann zur nächsten Kuppel, dem Maschinenraum. Die Planet Cooper Königs, ja die haben wir geschafft und die Galaxie ist natürlich auch fertig. Und wir haben sechs neue Galaxien zur Auswahl. Wir haben herausgefunden, wo die, die kostbare Person ist. Betrachte die Platte zu deinen Füßen. Das ist die Sternkraft, die zum Erreichen deines Zielortes im Zentrum des Universums not nötig ist. Wenn du Power-Steine nimmt nimm diese Zahl ab. Und wenn du sie auf Null sinkt, wird die Sternwarte auf fünf Kometen wieder als Sternschiff fungieren. Ähm, ist das ein Bug, dass da steht, dass mir ein Stern fehlt? Das ist das ist ein Bug, oder? Das müsste ein Bug sein. Ah oh, ne, doch nicht. Die Kraft der Sternwarte ist zumindest zurückgekehrt und sie fungiert wieder als Sternenschiff. Okay, das ist einfach nur in der Sequenz so, dass da ein Stern noch äh, steht. Endlich ist die Zeit gekommen. Geht es zum Zentrum des Universums, wo die, der dir kostbare Mensch erwartet? Nein. Du brauchst es mir. Ja, man braucht 60 Sterne und wir haben jetzt schon 62. Dementsprechend ist das kein Problem. So, was hast du uns zu sagen, Tod? Ein Brief von Luigi. Ich habe den Stern, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das Foto hilft dir, mich zu finden. Wo? Oh. Was ist denn vor Ort? Er wirkt vertraut, aber andererseits auch wieder nicht. Hm. Vielen, vielen Dank, Tod. Ja, wir können in den Maschinenraum gehen, das machen wir aber eigentlich noch nicht. Ähm, also übrigens, die Pl Galaxie, die da unten hier steht, bei neu, das ist einfach nur das Finale. Das Finale mit Bowser. Ähm, ja, suchen wir Luigi. Zeit haben wir noch dafür. Das müsste im Badezimmer sein, in der Kammfelsen-Galaxie. Ich glaube, sie ist galaxie Das müsste, wie gesagt, im Badezimmer sein. Es kann sein, dass ich mich aber auch irre. Ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit. <lacht> Na komm, greif doch. Das ist ein Problem. Ähm oh ja, da sehen wir es. Ein grünes Fragezeichen. Oh yeah. In der ersten Mission finden wir ihn. Den werden wir schon finden, den guten Luigi. Es ist auch nicht so schwer ihn zu finden tatsächlich. Konnte ja relativ gut sehen wo er ist. Wow, warum leckt es gerade? Es hat gerade eben schon mal kurz geleckt, also... Ja, sorry wenn es immer wieder minimale kleine Lecks gibt in den Parts. Ähm, wie gesagt, ihr, ihr wisst es ja. Dafür, habt ihr, dafür sieht das Spiel halt dafür deutlich besser aus. Und ist deutlich ansehnlicher. Ich denke, das ist ja im Interesse von allen und die kleinen mini die sind ja wie gesagt dann auch ganz gut zu verkraften. Und es sind ja auch nicht viele. Vielleicht eine oder zweimal. im Part, wenn es hochkommt. So, runter mit ihr. Das heißt, ich darf nochmal durch dieses, diesen ganzen Hagel durch, diesen ganzen Kanonenhagel. Das ist nicht so, das ist nicht so schön. Aber ein Problem sollte es hoffentlich nicht darstellen. Es gibt hier noch, es gibt hier übrigens noch eine Mission. Also ich weiß, es gibt hier noch einen Stern und das ist wohl einer der schlimmsten Sterne im Spiel, würde ich sagen. Und da wird es sehr, sehr viele Momente geben, wo ich vielleicht zur Weißglut komme. Aber vielleicht kriege ich die Mission ja auch jetzt tatsächlich gut hin. Ich meine, ich habe jetzt viele Missionen gut hinbekommen. In diesem Let's Play, wo ich, bei denen ich wusste, ey da habe ich echt Probleme immer gehabt. Aber vielleicht ist das auch bei dieser Mission nicht der Fall. Mhm. Daher mit den, uh, das war knapp. Mit den Sternteilen. Wir brauchen ganz viele Sternteile noch. Es gibt nämlich immer noch, glaube ich, Lumas, die wir, ähm, ja Sternteile geben müssen. So und hier finden wir Luigi. Direkt unter dem Stern gibt er uns dann gleich einen neuen Stern, glaube ich. So und das wird jetzt tatsächlich gar nicht mal so einfach. Ähm, kommt mal bitte hier runter. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht, sieht verdammt gut aus. Und ja, das, das ging doch ganz gut. Huh, ich wäre beinahe stickt. Ah, ja, Mann. Danke, Bruder. Du, du hättest früh, bist früher kommen können. Ja, ja, du bist ein Power-Stern. Richte Rosalina aus, dass ich ihn gefunden habe. Ja, natürlich, du. Ja, du hast ihn noch gefunden, aber wir haben dich gerettet. Also ist das jetzt unser Stern. Der power -Stern gehört mir. Na, nee, jetzt gehört er mir. Ja, und jetzt haben wir, glaube ich, alle drei Grünsterne des Spiels. Tatsächlich, so früh im Spiel, ich wusste gar nicht, dass man die alle schon so früh kriegt. So, Luigi unter der diskus -Scheibe. Das war jetzt nicht so ultraschwer. Ist diese Art, hättest du alle grünen Paulstellen wieder erlangt und das Tor zu den Prüfungen reaktiviert. Hm. Du hast das Tor zu den Prüfungen reaktiviert, was wohl auf dich wartet? Ja, da gibt es wieder Prüfungen, wo wir mal drei weitere Sterne sammeln können. Und die werden wir uns dann auch im nächsten Part auf jeden Fall ähm, vielleicht im nächsten Part nicht unbedingt, aber vielleicht werden wir sie immer mal ab und zu weitermachen nebenbei in einem Part oder so. Auf jeden Fall, ja, neue Mission stehen zur Wahl und ähm, wir werden die natürlich auch in Angriff nehmen. Aber ja. Beim nächsten Mal geht es dann vermutlich in den Maschinenraum und ich bin gespannt, was uns da für schöne Welten noch erwarten werden. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und äh, natürlich auch einen Kommentar und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, euch noch einen schönen Tag und bis dann ciao, euer Rock.